Oh ja, also wir forschen noch fleißig an den äh, Faulen weiter ähm, und bereiten so langsam das Gehege für die, für die Mandrille äh, vor. Ähm, das seht ihr auf jeden Fall jetzt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten. Und äh, schreibt gerne was in die Kommentare rein, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt. Jetzt erstmal viel Spaß bei Planet Zoo. Woo! Die Leute werfen uns weiter Rache, äh, Rachen in den Geld, ja? Her mit den Rachen. Wir brauchen das Geld dafür. Also wer Rachen hier reinwirft, äh, bekommt wahrscheinlich auch Geld zurück. Die Spenden laufen auf jeden Fall. Wir sind 1900 Dollar im Plus. Und das nur durch Faun. Also fast nur durch Faun. So. Wir hatten aber neue Sachen freigeschaltet für die Faun. Müssen wir mal gucken eben hier. Äh, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Der blaue V. Ah, wir haben jetzt hier den Sprinkler. Und wir sehen ja hier die Temperatur... Äh, Im Gehege der Sprinkler kann so ein bisschen gegenregulieren. Und das versuchen wir jetzt auch mal an dieser Stelle. Zack. Ah. Und äh, die Temperatur senken wir hier mal so auf 19 Grad. Ich glaube, das ist ganz schön Sprinkler. Auch hier nochmal so auf 19 Grad runter. Auf 20. Und auch den senken wir runter auf 18 Grad. Und das, das gefällt den Frauen. Die werden nämlich hier jetzt gleich mit spielen. mitspielen. Ah, er läuft hier auch schon hin hier, unsere, unsere kleine Dame, die Ahana. Und wir sehen auf einmal, zack, alles 100%. Super. So wünschen wir uns das. Und das heißt, danach funktioniert jetzt hier gleich richtig äh, losballern. Also, das wird nicht lange dauern. Das wird nicht lange dauern, da werden die hier richtig Gas geben gleich. Die Forschungsstufe 4 bei den Frauen ist auch gleich erreicht. Da bekommen wir dann, also hier haben wir schon mal plus 15% Fortpflanzungsbonus. Die bekommen jetzt gleich noch besseres Essen. Es gibt einen weiteren Wissenseintrag und Wissenstafel, bzw. Wissensstände vermitteln 50% mehr Bildung. Gucken wir Gucken uns mal die Leute hier an. Bildung ist gleich so, hm, lala. Äh, eher so, boah, ja, in der Schule nicht aufgepasst. Keinen Bock gehabt. Dementsprechend setzen wir hier nochmal so, eine, so einen Infolautsprecher hin. Ähm, und drehen... Die Lautstärke ein bisschen höher. Das Radio ist nämlich auch gleich weiter. So wünscht man sich das eigentlich, ne? Äh, und wir kopieren das jetzt ganz... Wir kopieren jetzt mal. Und äh, setzen ihn an die Stelle hier. Achso, Bildungsinhalt ist natürlich V. Aha. Wenn wir beim anderen auch gleich mal machen sollen. Weißt also wir bewegen die noch ein Stück weit weg. immer hier hin. Bildungsinhalt äh, V. Auch hier noch ein bisschen mehr und ähm, Bildungsinhalt Au. Oh. Gucken wir mal. Bildung steigt nicht so ganz, ne? Hm. Vielleicht kommt das im Laufe der Zeit. Die Leute müssen sich ein bisschen länger hier aufhalten im Zoo und dann kommt die Bildung bestimmt von ganz alleine. Hier bei den Faunen ist jetzt gerade Fütterungszeit. Wir haben eine weitere Forschung abgeschlossen für die Faunen nochmal drei Gegenstände freigeschaltet. Das hatten wir eben gerade schon mal kurz gesehen. Also besseres Futter, Premium-Futter. Ähm, einen, weiteren, einen weiteren Wissensfakt. Das sind die äh, Infos, die wir im Forschungsstatus hier sehen. Und wir haben jetzt die Beschäftigungsfutterbox gerade freigeschaltet. Eine Sache ist hier noch gesperrt, an der forschen wir jetzt aber auch gerade. Das heißt, wir gehen nochmal ins Gehege rein. Wir haben jetzt hier die Beschäftigungsfutterbox und gucken mal, wo wir die am besten hin platzieren können. Äh, irgendwo einen, einen coolen Ort dafür, Moment. Hier. So, zack. Die hier hin platziert. Und ähm, in der Hoffnung, wobei wir können mal gucken, ob wir die ein bisschen verschieben können. Hier vorne an die Ecke vielleicht. Ja, da geht's nicht, aber hier geht's. Mal gucken wir mal, dass wir die verschieben. Maximal hier, okay. Gut, eure Leute freuen sich. Und äh, die Tiere sind jetzt natürlich äh, total happy. Bis auf die Tatsache, dass die Sauberkeit im Gegenteil nicht so ganz so gut ist. Aber vermutlich macht der Flieger gerade Pause. Für uns auch in dem Zusammenhang auch mal die Gehälter an, das ist auch wichtig. Hier fehlt nämlich schon wieder was, 1600. Damit ist er happy. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr. Nur 2.000. Ne, 200 nicht. 2.000. Dann fehlt mir 0. 2.100. Ah, okay. Jetzt passt das Tierarzt. 2.100. Ähm, und beim Tierpfleger werden wir auch nochmal weiterbilden. Und auch beim Tierarzt. Wir wollen nämlich hochqualifiziertes Personal, die sitzen haben. Wir wollen nur die Besten der Besten haben. Nichts Geringerem geben wir uns. So, die Leute schmeißen weiter hier ihr Geld hier rein. Und damit sie auch genug Geld dabei haben, stellen wir mal so einen kleinen Geldautomaten hier hin. So ganz dezent, so hey. Bitte spendet doch und werft auch noch dann und holt noch ein bisschen Geld von der Bank, damit ihr weiter spenden könnt. Äh, wir brauchen natürlich auch eine Sicherheitskamera. Auch das ist nicht ganz... Äh, Unrelevant. Die stellen wir mal. Das können wir sogar hier oben drauf packen. Aufs Gebäude. Äh, aber ich würde sagen, wir stellen die mal ähm, an. Die stelle ich hier. So. Und das Coole ist, wir können jetzt diese Kamera hier anklicken. Und können Kamerasicht angeben. Das heißt, wir beobachten jetzt hier den Pfad hier. Und auch ein kleines, nettes Feature. Wir sehen hier unten. Ähm, welchen Tag wir haben und welches Jahr und auch die Uhrzeit jeweils sehr sehr schön gemacht sehr cool ja, wir können sogar Tiere heimlich beobachten wir können sogar ranzoomen hier Ah, wer wird sagen schön die Scheiße wegmachen hier Und wir sehen natürlich auch wenn die Dolly Geld reinschmeißen perfekt braucht ihr was ein hm, hm, hm, hm? Na, kein Hunger schade hier ist eine Gruppe von Raudis, das sehe ich doch schon. Das sind Raudis hier. Oder auch nicht. Was hat denn der da in der Hand? Das sprengst doch volle. Ich hoffe nicht. So, wir lassen diese Sicht der Kamera mal drin. Und äh, eigentlich bräuchte ich mal Sicherheitskraft, aber ernst, ich, ich stelle erst Sicherheitskräfte ein, wenn die Meldung kommt. Vorher passiert eigentlich nicht viel. Gut, wir haben die nächste, den nächsten Schritt der faulen Forschung haben wir abgeschlossen. 30% Fortpflanzungsbonus, wow. Und einen weiteren Wissenseintrag. Das nehmen wir dann jetzt hier. Das ist dann die die Skala. Hier zeigt die den Gefährdungsgrad an. Also ist dieses Tier in der freien Wildbahn gefährdet oder nicht? Aber die Faunen sind absolut nicht bedroht. Haben die schon wieder Nachwuchs bekommen? Ich glaube ja, ne? Die haben noch mehr, haben noch mehr Babys bekommen, glaube ich. Das können wir auch relativ einfach sehen, indem wir das Gehege anklicken und dann hier im oberen Reiter auf Tiere. Und, ähm, sehen wir halt ein paar hier rumlaufen. Okay, wir können es aber auch hier über die Tiere, ähm, über das Tiermenü machen und sortieren es einfach nach Alter und sehen. Äh, ne. Okay, doch nichts Neues da. <lacht> bin ich bin mir sehr gewundert, wenn die jetzt schon wieder nach uns bekommen hätten. Können wir mal gucken. Das müssten die hier sein. Die hatten wir uns, glaube ich, schon angeschaut, oder? Ja, ich glaube, die hatten wir uns schon angeschaut. Doch, doch. Hatten wir. Ja. Das sind die nicht ganz so prächtigen Exemplare. Das Ist aber nicht schlimm. So, die Veterinärforschung ist gleich durch. Die Technikerforschung, äh, da haben die schon wieder keinen Bock. Müssen wir wieder neu anschmeißen. Äh, dass die dann quasi auch läuft. Und das nächste Gehege platzieren wir dann hier oben. Ähm, das können wir eigentlich auch schon mal bauen. Überlege ich gerade mal, was für Tiere wir denn da reinsetzen können. Ich habe noch einen Mandrill. Ähm, ich glaube, den könnten wir reinpacken. In das Gehege. Das heißt, wir bauen hier so einen kleinen, einen kleinen Affenstall. Den können wir schon mal bauen, während die Forschung noch läuft. Ähm, das heißt, wir brauchen hier wieder Barrieren. Die müssen ein bisschen höher sein. Und ähm, auch die wird wieder äh, 10 Meter lang. Ähm, also 10, 20, 30, 40. Dann kommt die äh, Biegung. 10, 20, 30, 40 Meter. So. Und dann packen wir jetzt hier Glas rein. 30, 40 und ähm, hier die Ziegelwand, wobei die können wir nicht, äh, oder? Können wir gerade Doch, können wir auch gerade alles klar. Das heißt, das hier wird unser, unser Bereich für die Affen und äh, da kann ich jetzt schon mal sagen, dass wir den auf jeden Fall ein bisschen höher bauen müssen. Ähm, so 10 Meter sollte okay sein. Das ziehen wir schon mal hoch hier. So. Aber wir wollen nicht, dass die Affen ausbrechen. Das wäre sicherlich lustig. Äh, allerdings. Das können wir im späteren Verlauf mal schauen. Vielleicht setzen wir auch mal einen Affen zusammen. Mit einem Löwen oder so. Gucken was passiert. Ob die sich gegenseitig zerfleischen oder nicht. Und wer den Kampf gewinnt. Das heißt, bei den Faunen müssen wir natürlich auch ein bisschen höher gehen hier. So. Ähm, natürlich brauchen wir auch da wieder einen Gehegeeingang. Den platzieren wir an die Stelle hier. Und ähm, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar... Ach, Moment, wir haben eine Forschung fertig, ne? Die Erforschung abgeschlossen für die Faunen. Und das dürfte jetzt die letzte Stufe gewesen sein. Schauen wir eben rein. Ja. Ähm, wir haben ein Spielzeug bekommen. Das packen wir jetzt noch mal äh, in den, ins Gehege rein. Gucken wir mal. Ähm, hier, das äh, Spiegelmobile. Damit können die äh, Faun auch spielen. Und das setzen wir mal an dieser Stelle hier mal ran. Ähm, beziehungsweise setzen wir jetzt im hinteren Bereich hier noch mal eins hin. Ähm, so auf die Ecke hier. Und wir hoffen natürlich, dass die Faun damit... Dann auch spielen. Im Moment ignorieren sie es noch. Das ist auch interessant. Ähm, die Intelligenz eines Tieres wird ja auch daran gemessen, ob es sich selbst im Spiegel erkennen kann oder nicht. Und äh, es gibt wenige Tiere, die es können. Schweine können zum Beispiel sich selber beim Spiegel erkennen. Und äh, auch einige Affenarten. Das heißt, also es ist halt die Frage, äh, hat dieses Tier ein Bewusstsein? Und dann ist halt die Frage, sollte man so ein Tier denn essen? Gut, aber wir setzen jetzt erstmal hier für unseren Affenstall die Wege. Ah, und in diesem Fall können wir sogar mal schauen. hier, äh, ran. So. Dann, ähm... Ich würde gerne auch mal versuchen. Das klappt hier jetzt aber nicht. Ja, wir machen das mal anders. Ich würde nämlich ganz gerne eigentlich äh, den hier auch noch eine Möglichkeit geben. Und hier noch ein bisschen dichter am Gehege dran ist. Ein bisschen gucken kann noch. Das heißt so. Und ähm, das wir bauen jetzt. Einen weiteren Pfad. Moment. Das würde ich ganz gerne einen weiteren Pfad bauen. Ah, Moment. Ich glaube, das geht über... Ich glaube, das können wir anders machen. Und zwar... Für die Wege. Ah, jetzt, gehen, jetzt ist hier wieder Bug, dass wir das Wege-Ding den nicht aufkriegen. Oder raster hier. Raster auswählen. Oder... Oder auch nicht. Doch, so geht's. Ich glaube, wir müssen das doch noch mal abreißen, alles hier. So. Dann jetzt hier Rasterausrichtung. Raster auswählen. Nee, hier geht es nicht. Wir müssen das hier versuchen. So. Tja, es wäre auch zu einfach, wenn sie jetzt so funktioniert hätte, ne? <lacht> Ach, come on. Ich hätte das Gehege noch ein bisschen bearbeiten hier. Wir sind nicht gerade verschieben hier. Ist ganz gerne verschieben eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier. So. Ah, guck mal, ob das klappt jetzt. Zumindest ein bisschen besser auch. Ah. Hier war eine Winkelausrichtung, nehmen. 90 Grad. Jetzt hier ein Raster auswählen. Ja, das können wir. Das Problem ist, okay, dass ich äh, dann sollten das, glaube ich, äh, an der Stelle lassen und ganz normal bauen. Bzw. Bisschen mehr Abstand haben. Wir müssen, wir müssen ja ein bisschen vom, vom Gehege wegtreten. So. Und. Aber so. Ich glaube, das ist ganz cool. Ach, nee, sieht scheiße aus. Hm, Mist. Das sieht echt nicht cool aus. Ähm. Gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber vielleicht können wir, wenn wir den Punkt... Ach Gott, das ist wieder ein v äh, trächtig Vielleicht können wir es von hier aus so machen und sagen jetzt... We äh, okay, Wege ist wieder verbarkt. da ausrichtung hier. Ah, viel besser. Dann können wir nämlich hier so einen breiten Weg äh, bauen dass sie miteinander verbinden. Dann löschen wir das hier. Und äh, löschen die Wege hier auch nochmal. So. Das scheint jetzt zu funktionieren. Ähm, Rasterausrichtung, wir wählen das Raster hier, zack. Da kommen wir nicht hin. Schauen wir, dass wir das auch nochmal ähm, behoben bekommen. Wir müssen einfach ein bisschen rüberziehen, ähm, das Spiel hier auch dahin packen. Dann bearbeiten wir die Barriere und ziehen die so ein bisschen rüber. Und dann? <lacht> ich glaube, dann geht's. Ich glaube, dann geht's. Ja. Das, das funktioniert hier. Fantastisch. Und so können wir den Weg hier verbinden. Und jetzt haben wir hier eine riesengroße, schöne Plaza. Ähm, und bauen jetzt hier bei den Einrichtungen ein paar Picknickbänke hin. Ja, damit die Leute hier sitzen können, ganz gemütlich. Und damit das auch alles vernünftig aussieht. Ähm, kopieren wir. Ach nee, können wir nicht, okay. Äh, ich dachte, wir können ja auch hier. Eine weitere Ausrichtung machen. Okay. Dann kommen die paar Picknickbänke hin, dann kriegen wir natürlich auch noch Mülleimer hier dazwischen. So. Dann gucken wir, was die Natur nochmal hier so hergibt. Dann so ein paar Hecken hier. So ein paar kleine Sträucher. Der nächste V-nachwuchs ist da. Wer hätte es gedacht? So, wo sind die kleinen Faun-Babys? Die neuen, meine ich. Und ihr, ihr seht, das geht halt dann auf einmal rasend schnell. <lacht> Ist halt schon äh, abnormal dann. Hier auch wieder die Mitarbeitereinrichtung. Müssen wir auch weiter erforschen. Tiere. Ähm, Alter. 0. Da wollen wir hin. Müsste das hier sein, oder? Ja. Äh, Lebenshaltung 58%, okay. Immunität 50% auch, okay laden wir einfach mal ab. Ne? Hier ist der Kleine. Und die Besucher freuen sich darüber. Sehr gut. Ähm, hier wird unser äh, Affenhaus und da sehen wir schon so einen kleinen Baum, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Moment. Wollen wir einen Faun rauf platzieren hier? Plop. Okay, läuft einfach durch. Alles klar, der ist super entspannt. Der ist super gut drauf. Ja, alle Tiere sind irgendwie super entspannt und super gut drauf und ähm, die Mandrill werden jetzt auf jeden Fall einziehen in der nächsten Folge. So viel kann ich schon mal äh, spoilern und ähm, dann haben wir halt so einen wirklichen Affenstall. Woo! Uh.